auf dem Messerstand von HX angekommen. Gerne zeige ich Ihnen unsere Ausstellungsmodule, die wir dieses Jahr auf der Messe mitgenommen haben. Schauen Sie mal wieder hier. Das ist der LKW, die wir neu entwickelt haben mit Wasserstoffantrieb. Es wird mit hx Brennstoffzellen-System ausgestaltet und sehr leistungsstark und energiesparend. Wenn Sie weiter mich verfolgen möchten, zeige ich Ihnen gerne unser Produkt Wasserstoffbus. Das ist der 12-Meter-Bus, den wir jetzt sehr regelmäßig produzieren können. Auch natürlich Wasserstoffbus mit unserer eigenen Brennstoffzelle-System. Wenn man hier oben schaut, sieht man die neue Entwicklung von uns, die 18 Meter groß. Der ist auch einzigartig äh, mit ähm, Wasserstoff-Tanker, die um über 500 Kilometer Reichweite ermöglicht, selbstverständlich auch mit unserer eigenen es fernesysteme ausgestattet.